Helenes neuer Weg. Hallo, ihr Lieben, lange ist's her. Ich hoffe, es geht euch gut. Beginnt die Schlagerqueen ihre Instagram-Ansprache, und kommt dann gleich auf den Punkt. Die Welt hat sich verändert, ich habe mich verändert. Sie hätte viel nachgedacht in den vergangenen Monaten, erklärt sie. Ich kann nur sagen. Es war eine sehr reflektierende und tolle Zeit, in der ich mich zurückgezogen habe. Und in der offenbar auch kreativ einiges passiert ist. Denn nun soll endlich das heiß ersehnte Comeback folgen. Aber nicht solo. Helene will mit Luis von Fonsi neu durchstarten. Der gemeinsame Song, Vamos Amate, setzt ab 6. August zum Sturm auf die Charts an. Und das wohl nicht nur deutschlandweit. Denn Helenes Duettpartner ist ein internationaler Superstar. Sein Sommerhit, Despacito, wurde knapp 7.5 Milliarden Mal angeklickt und war gut drei Jahre lang der beliebteste Hit auf YouTube. Dass die Partnerwahl ausgerechnet auf ihn fiel, kann kein Zufall sein. Schließlich träumt Helene schon länger vom internationalen Durchbruch und bewegte sich stilistisch immer mehr Richtung Pop. Auch der spanische Titel des neuen Songs weist darauf hin, dass Helene ihre bisherigen, Landesgrenzen sprengen will. Man darf also gespannt sein. Noch müssen sich Helene-Fischer-Fans gedulden, aber Anfang August wird die Sängerin neue Musik veröffentlichen. Der erste Song ist mit Weltstar Luis Fonsi. München, erinnern Sie sich noch an diese legendäre Songzeile aus dem Jahr 2017? Despacito, Quiero respira tu cuello despacito. Es war der Sommerhit von Luis Fonsi-Feed. Der Die Yankee. Und auch Schlagersängerin Helene Fischer hat Gefallen an diesem Lied gefunden und performte diesen Song gemeinsam mit dem Musiker bei der Die Helene Fischer Show. Anscheinend haben sich beide Künstler ziemlich gut verstanden, so dass die 36-Jährige nun mit einer weiteren Überraschung um die Ecke kommt. Vor wenigen Tagen löschte sie von ihren Social-Media-Profilen jeden Beitrag und erstellte stattdessen einen Countdown auf ihrer Homepage. Am 5. August wird es dann soweit sein, Fans vermuten, dass es ein neues Album geben wird. Nun folgt der nächste Knaller. Helene Fischer veröffentlicht neuen Song mit, Despacito, Sänger Luis Fonsi. In einem Instagram-Beitrag veröffentlichte die Sängerin folgende Worte. Vamos amate. Ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, euch heute von meiner ersten Single aus meinem neuen Album erzählen zu dürfen. Am 06. August 2021 geht's endlich los. Ich liebe diesen Song, mit keinem geringeren als dem großartigen Luis Fonsi. Freut euch auf das Musikvideo und den Song. Der Countdown läuft und es sind nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung. Vamos. Eure Helene. Dabei teilte die Sängerin viele verschiedene Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Luis Fonsi posiert. Ein single Singlecover und Ausschnitte aus dem kommenden Musikvideo. Ja, es gibt endlich neue Musik von Helene Fischer. Ihre Fans haut diese Nachricht glatt vom Hocker. Die Queen ist zurück. Wie auch, es wird so krass. Song des Jahres. Und das Video und die Bilder sind der Wahnsinn. Ich bin so gespannt, lauteten die Kommentare ihrer Follower. Helene Fischer startet Countdown. Neue Musik. Und eine neue Tour? Lange mussten ihre Fans auf ein Comeback der Sängerin warten, nun ist es endlich soweit. In wenigen Tagen wird neue Musik veröffentlicht. Vor kurzem wurde erst bekannt dass die Sängerin im kommenden Jahr wieder ein Live-Konzert geben wird. Nein. Ein Gerücht ist es nicht, Helene Fischer kommt wirklich zurück auf die Bühne. Viele Fans wünschen sich vorab schon eine Hörprobe des Songs, Vamos Amate, ob die Sängerin den Wunsch ihrer Anhänger erfüllt? Die Musikerin könnte schon fast stündlich mit einer neuen Überraschung um die Ecke kommen.